Ich, muss ich immer ein bisschen einspielen, ich bin noch nicht eingespielt. Aber darf aber, ich dich aber gleich mal yeah. was fragen? Na klar. Äh, wo du das jetzt gerade spielst. Mein Croissant. <lacht> Wie oft, inklusive dieses Mal, jetzt vielleicht, mhm. wirst du eigentlich noch auf äh, ein Bett im Kornfeld angesprochen. Immer. Ich, ja. <lacht> immer. Und langweilig, langweilig das nicht irgendwann noch mal? Ich erzähle euch mal geschuldet, dass sie gerade kau ist, sehr unhöflich, aber ich gehe gleich ja. auf die Bühne. Also auf die mal. kleine Bühne, hier. ja. Aber ich glaube, ich glaube, da werden wir viele Leute erwarten. Also, Kornfeld, wie kam es überhaupt zu Kornfeld? Soll ich das mal erzählen? Ja, gerne. Stell dich mal ein bisschen ins Licht, dass man dich das auch sehen kann. Sieht gut aus. Danke. Ja, weil ja, der blaue Anzug der ja... Ja, das, das überstrahlt Ich habe dich einen blauen blau Und zwar, ich habe... Ich war bei einer Gruppe, die hieß... Les Humphreys weiß Singers. Nicht, nicht. Hat wieder was mit Holland mhm. zu tun. Mhm. Denn ich war bei einer Gruppe... Der Gitarrist, ich war der ähm, Gitarrist einer Gruppe, die schon von George Moroder mit nach USA genommen wurde. Ich nehme mit, she just has to look pretty and open her mouth at the right time. Das war alles, was er sagte. Wir kriegen nämlich Gold in, in Holland, in Amsterdam. Und so haben die humphreys Gold in Amsterdam bekommen Und dadurch sind die Huntersingers bekannt geworden. Und dann gingen wir erst nach Deutschland. Also, schönen Dank an unsere holländischen unsere ja. Zuschauer, an die Holländer, dass, <lacht> yeah. dass, dass sie dich so bekannt gemacht haben. Ja, aber hey. wirklich. Hey. Unglaublich. Und ähm. genau mit dem Penny spielt. Ja. Das äh, dass ich nicht mehr Und dann beantworte ich gleich deine Fragen. Ähm, und dann, dass ich überhaupt ohne Instrument die ganze Zeit gesungen habe, liegt auch an Les Hunters. Weil er sagte eines Tages, komm mit mir auf unsere erste Tournee, die wir machen, ja, Europa-Turnier. Ja. Aber lass deine Gitarre stehen und lass dein Benjo stehen. Ich sage, what? Und singe. Ich sage, nee, das ist mir peinlich. Und dann habe ich, ja, das war mir peinlich. Und dann habe ich es aber doch gemacht. Und daraus ergab sich irgendwann mal das Angebot, was ich kriegte für Come let your love flow. Ich bin ein bisschen ja. heiser. Es ist noch ein bisschen zu früh am Morgen. Ihr seid doch wahnsinnig. Ich bin so schon <lacht> zu interviewen um die Zeit. Und da habe ich Kontakt gesungen und da werde ich ewig darauf angesprochen. Ewig, ewig, ewig. Damals war es mir peinlich. Heute macht es mir Spaß. Und das ist gleich meine nächste Frage eigentlich. Wenn man äh, so lange im Geschäft ist und so lange auch erfolgreich, das ist, das so. erfolgreich im Geschäft ist, kann man das eigentlich ja, äh, nur dann machen, wenn man auch wirklich so viel Spaß an der Sache hat, Spaß an den Auftreten und auch Spaß daran hat am Umgang mit den Fans? Nur so. Du Oder? hast mir alles in den Mund gelegt. Ja. Ja, kurze und Antwort. Nächste Frage, wie schafft man es dann, das ist ja auch ein unwahrscheinlicher, unglaublicher Terminstress, Termindruck und äh, Auftrittsstress. Disziplin. Ja, aber wie schafft man es dann, äh, nach so langer Zeit noch so unverschämt gut auszusehen und so fit zu sein? Der Lateiner sagt, ich habe Medizin studiert, da habe ich auch Latein lange gelernt, auch sogar noch Altgriechisch. Der Lateiner sagt, mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist in, in einen einen Körper. Ja. Und das, das gilt eigentlich für alles. Ich sehe, ich habe gerade ein Croissant gegessen, trinke deinen Kaffee. Oh. Du kannst eigentlich alles machen. Du kannst alles essen, aber, und da gibt es einen alten griechischen Spruch, nur zwei Worte, meden agan, alles mit Maßen. Ja. Ich sage immer das Gleiche. Mach alles, aber mach es mit Maßen. Außer Alkohol sollte man gleich ganz vergessen. Wenn es geht, kann ich natürlich vielen nicht sagen. Das verstehen die nicht, aber ich trinke keinen Alkohol. Oder so wenig, dass es gar keiner ist. Und rauchen solltest du gleich ganz vergessen. Ja. Darf man, du bist ja nicht nur Künstler, also du bist ja nicht nur Sänger und Musiker. Du bist ja auch Schauspieler. Aha, ja. <lacht> Mehr oder weniger. Ja. Ähm, etwas, was mich ganz besonders, ganz besonders stolz macht eigentlich, ja? weil ich auch Schauspieler bin in den Niederlanden, aha. Ähm, dass wir beide für denselben Regisseur gearbeitet haben. Nee. Für ähm, den Trash- und Splatter-Film König von Deutschland, Jochen Tauber. Nee. Ja. Was hast denn du da gemacht? eine Hauptrolle gespielt, in seinem neuen Film. Ist ja äh, geil. Wie hat dir die Arbeit da am Set gefallen? Ist ein bisschen chaotisch, glaube ja, ich, aber ja, wie ja. hat dir die Arbeit da gefallen ja. mit den ganzen Verrückten? Weil es so verrückt war, es <lacht> mir gefallen, weil ich eigentlich vom Haus aus eigentlich nicht so verrückt bin. Aber ähm, ich habe gerade, ich komme gerade von Mallorca und habe gerade mit ganz bekannten Schauspielern, wirklich bekannten, unter anderem auch Ochsenknecht, eine hm. kleine Mini-Rolle gehabt. Ähm, das wird jetzt das wird erst auf Sat. 1 ausgestrahlt, ist aber ein richtiger Film. Hey. Und der hat auch was mit Ballermann und all sowas zu tun, aber sehr, sehr, sehr lustig. Und da komme ich gerade vor Dreharbeiten. Ach. Also ich mache noch immer. Hm? Ja, ich gebe nicht da auf. Wollen wir, das wollen wir doch hoffen und ja. so lange wie möglich. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir hier, glaube ich, unterbrechen. Aber eine einzige Frage. Würdest du mir den Gefallen tun und noch zwei Zuschauer von uns grüßen? Die Conny hm. in Oberhausen und die Gabi hier über der Grenze in Aalten. In Alten? In Alten, das ist in Holland, schon hier, hier ganz dicht hab bei der spricht ja deutsch, ne? Die versteht auch deutsch, ja. Die, die heißt, die Altener? Ne? Gabi. Gabi, die Alten. Äh, Ga ne? die, die, ja. Gabi, hallo, hier ist der Onkel Jürgen. Ich wollte dich nur grüßen nach Alten, ich weiß schon nicht, wo es liegt, aber es soll hier in der Nähe von, von, von ja, wo, sind wo, wo sind wir hier? Wo, wo sind wo wir sein? Sind. Ich werde immer gefahren, ich gehe schon gar nicht mehr mitbekommen. <lacht> und ähm, ich wollte dir alles Liebe sagen nach Holland. Und dann habe ich nur noch, ein wen? Äh, Conny, die Conny in Oberhausen. Conny in Oberhausen! Hallo Conny! Viel sehen wir so irgendwann mal, dann haust du mir auf die Schulter und sagst, es ist aber nett, dass du mich gegrüßt hast, das nicht toll aus in meinem blauen Anzug. Ich habe heute Geburtstag, nee, habe ich nicht. Aber jeden Tag zelebrieren, oder? Wie ein Geburtstag, oder nicht? Nee, es, ich, warum mache ich das noch? Letzte Frage, letzte Frage, die du gar nicht gestellt hast, aber die ich mir selber gestellt habe. <lacht> ähm, Weil es einfach Spaß ist. Das ganze Ding macht Spaß, ist zwar stressig manchmal. Ich habe halt ja. fünf Termine. Fünf. Das ist selten, ganz, ganz selten. Ja. Aber unter anderem auch eine Halle dabei. Ja. Da sind 14.000 Leute. Und ähm, ich habe einen solchen Spaß daran, bei mir auch im Studio zu sitzen, zu komponieren. Was, meistens, was ich komponiere und was ich mache, ist immer Flop. Und, aber scheißegal. <lacht> es macht einfach Spaß. Ja, darum geht's. Und das ist es einfach. Wenn dir was Spaß macht, mach es. Nur so geht's weiter. Komm, alleine, ich wollte Arzt werden, wie gesagt. Ja. Ich therapiere ja die Leute auf meine Art. Wenn, <lacht> die, wenn die nur so machen, hm, die Mundwinkel nach oben ziehen, dann hast du schon eine Therapie. Psychosomatisch ja, geht das nicht. Genau. Ich verstehe Aber ich gehe jetzt auf die Bühne. Ja, genau, so, Emma. Ich danke dir. Vielleicht lädst du uns hier mal ein, dann können wir stundenlang weiter sprechen. Ja, gerne, ähm, meldet euch doch einfach und dann, dann spreche ich mit dir stundenlang. Ja, sehr gerne. Ich wohne. Das ist ja gar nicht weit weg hier. Nö, nee. roher bei Dülmen. Ja, und wir sind mitten am Land okay. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. ja, aber da gehen wir nicht vorsorg ja. Okay. Ja, gut. 1 Minute da. Das ist so pass so. Das gut. Hallo. So bist du äh, fertig. DJ Gerti, willkommen in äh, Bocholt. Ah, ja, es ist eine coole eine coole Stadt. Es sind so viele Leute hier gewesen. Ich bin echt total total äh, Erfreut und, und überrascht. Ja, ich wollte gerade fragen, die Resonanz äh, des Publikums hier in den Shopping-Arkaden ist ja wohl wahnsinnig, oder? Ja, ist perfekt. Also, ich, was, mein, ich, ich bin mit keiner Erwartung reingekommen und, und bin aber total positiv überrascht. Auch die, die Management-Führung äh, äh, von hier, total, alle total nett. und Aber ja, ich bin total überrascht, positiv. Na, äh, dürfen wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal Bocholt oder die äh, Umgebung dann äh, gemeinsam besucht? Nick ja. P. und... Äh ja, Nick P. muss, muss oder Nick muss ins äh, in Studio. Aber, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir, wenn wir gemeinsam Zeit hätten, ja? Oder haben würden, ja? Wisst ihr denn, dass ihr unglaublich viele Fans auch in den Niederlanden habt? Ja, ich, ich, ich glaube es, also ich, ich hoffe es, weil, weil äh, von früher noch... Und auch, äh, ich glaube, die Leute sehen ja auch das deutsche Fernsehen und so. Also bitte schöne Grüße nach Holland. Ihr habt sehr, sehr viele Freunde in Holland, ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, können wir ja eigentlich gleich auch durchgeben, die Grüße. Äh, können wir weitergeben äh, an unsere Zuschauer in den Niederlanden, die sich ganz sicher auch fragen, äh, besteht denn auch mal die Möglichkeit, dass ihr die Niederlande besucht? Also von uns aus gerne, wenn sie gerne Veranstalter in dem Sinn zur Verfügung stellt, weil wir, wir, also ich liebe es, da drüben zu sein in Holland, ja. Weil ich war, ich meine, Maastricht ist noch Holland, oder? Oder, oder ist es schon Belgien? Maastricht? Ja. Ja, das, das ist auf alle Fälle noch äh, Holland. Ja, ja, und da war ich mit dem André und äh, mit dem Rühe Und es war wunderschön. Es war eine einmalige Geschichte. Wir waren da zehn Tage. Und zehn Tage war der Friedhof, Friedhof. War da Pump voll. Und es war echt ein, ein, ein wunderschönes Erlebnis für mich. Ja, äh, erstmal ein großes Kompliment für den Song an euch alle beide. Wirklich äh, wahnsinnig. Also wirklich echt wieder ein erfrischender Song. Und äh, darf ich dich äh, noch bitten, noch ein paar äh, CDs zu unterschreiben für ja. unsere Fans, die wir dann äh, von unserem Sender aus weggeben dürfen? Super, gerne. mache ich gerne. Ah prima. Wie sagt man Danke eigentlich auf, auf Holländisch? bedanke. wie sagt man da? Entweder ganz einfach bedankt oder dank übel. Dank übel. Ja. So, DJ Ötzi unterschreibt jetzt gerade für uns ein paar... CD's. Hij ondertekent net uh, zet een paar handtekeningen op uh, CD's die wij uh, weggeven. Zo, veel dank. Ja, ich möchte mich bedanken für das Gespräch und äh, die Möglichkeit, dich mal kennenzulernen. Ja, ich bin, ich bin unkompliziert und ich freue mich, dass du da bist. Ja, das haben wir gemerkt. Schönen Dank auch. Und äh, weiterhin viel äh, Erfolg mit eurer Single. Ja, cool. Und Grüße an Nick. Ja, mache ich auf jeden Fall. Super, danke. Tschüss. Danke.